Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir spielen heute mal wieder eine kleine Runde Insurgency Sandstorm. Natürlich wieder zusammen mit Luis, hallo. Hallo, äh, Ja, Insurgency Sandstorm kam das letzte Mal vor drei Wochen? Ich glaube sogar vier. Ähm, wir stürzen uns heute wieder ins Battle. Es ist eine neue Season draußen, ähm, eine neue Map. Zwei neue Pistolen und wir haben uns gedacht, ja, testen wir das Ganze mal aus. Das ist nicht gesponsert, äh, hört sich nämlich wieder so an, glaube ich. <lacht> ähm, ja, viel Spaß. So, wir spielen Checkpoint auf Citadel. Äh, es gibt auch einen neuen Modus, der nennt sich Survival, der ist eigentlich selbst erklärt. Du musst halt so lange wie möglich überleben bis zur, ähm, wie nennt man das, bis du halt abgeholt wirst. ne? <lacht> ich spiele wieder meinen guten alten Berater. Aber ich spiele eine Pistole mit einem weiteren neuen Feature, wie ihr seht. Wir äh, haben jetzt Visiere für die Pistolen. Was ich leider schade finde, ist, dass du ähm, auf die Glock das Visier nicht so direkt drauf placen kannst. Du kannst nur äh, das an so einem extra Anbau noch dran machen. Das sieht ein bisschen hässlich aus. Auf e. Alter, hier ist mega immer. Fe hier ist Dauerfeuergefecht gefüllt. Oh, LOL, okay, die Map ist eigentlich ganz nice. Sie ist ziemlich weitläufig. Ja. ja, das war das falsche. Jo, das ist eigentlich. LOL, es gibt. Es gibt ein H-Punkt. LOL, hier ist auch so ein Grabensystem noch. Wie nice ist diese Map? Kontakt, rechte Seite, tot. Äh, LOL, rechte Seite, Kontakt. Oh, lol. Äh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Äh, Z hinlegen, hinlegen, hinlegen. Hatten hin. Oh, pack, ich schreue mal hier vorne zu den Baum. Äh, Down. Ich habe nur einen gekillt. Ich glaube, den haben wir beide gekillt. Rechte Seite sollte noch ein Gegner sein. Oh, Rollen fuck, ich Stop. muss nachladen. Halt. Äh, Abzugehen ja, ja. glaube ich zwei. Aber ah, bei mir. Ein. Down. Down. Warte, wo bist du? Bist du hinter Ja, da vorne bist du. Ich habe gerade drei Kills gemacht. Warte, ich komme zu dir. Bei mir vier. Oh mein Gott, da, da ist noch einer. Oh mein Gott, noch einer? Okay, er ist auch so. Junge, was hast du gesehen? Rechte Seite. Zwei ja. Kills. Oh, wow. Ja, ich habe einen Headshot bekommen. Digga, ich habe, die Pistole hat ge... Ja, wir ja. sollten auf Gegner... Gegner bei mir. Uh, der war ja down. Also ist down. Ah, die ist eine Mystery Box. Guck mal Nach Waffe oh, suchen Ah lol, ja lol, Kann ich die nehmen? Nach Waffe suchen Ich hab eine benommen. Ich hab eine Alpha AK <lacht> Die Alpha AK Oh mein Gott, das passt übel Ich habe gerade eine Alpha Industries T-Shirt an Auch keine Werbung Aber die Alpha <lacht> Die Alpha AK Geil. IED. LOL LEX Oh mein Gott das war knapp, ich hätte fast... Nein! Oh, das Auto rot. ist in die Luft geflogen und hat mich mitge... Ja, das ich. ich... bin auch dann ah. gestorben. Aber auch das mit diesen Mystery Boxen, wo du dann Waffen rauskriegst, das ist auch nice. Ja ist geil, ja. Der hat keinen Namen mehr. <lacht> What? <lacht> Hast du das gesehen? Ja klar. Nice. Und wir werden extra hier Weiß. eine Animation. Weil <lacht> wir den einen dann noch, dann wir noch weiter schießen. Digger! Ich habe Battle One and Dissident Bundle <lacht> gewonnen, gekriegt. Ich habe eine dreckige Bluse, einen beschädigten Gefechtshelm, Bluse mit dreckigen Ellenbogen, dreckige Hose, abgetragene Schuhe. Und noch andere Sachen. Ich denke mal, ihr habt jetzt äh, das Prinzip vom Survival-Modus verstanden. Man muss halt sich zwischen den Zielen hin und her kämpfen. Dann muss man am Ende zum X-Ziel, also zum Extraction-Point. Und wird dann von diesem Heli da halt abgeholt, der massiv laut ist. Junge, er spielt Deagle. Die hat viel zu viel Rückstoß, meiner Meinung nach. Also, um die zu spielen. Der Rückstoß ist wahrscheinlich... Reppel, kommt wieder runter. Hat einen Hit hat einen zweiten Hit. Ja, ist tot, Gegner ist tot. tot. ich gehe mal zu der Mystery Box wieder. Eine Farmers. Ja, ich kann ihn auch machen. Alter, Mann. was ist das denn für eine hässliche ID? Das war close. Wir sind auf dem Weg zu A. Auf der neuen Map Citadel bei Nacht. Ich müsste jetzt meine Lichter hier ausmachen, aber dann funktioniert mein Greenscreen nicht mehr, weil ich bin halt mega hell. Das ist halt das Problem, wenn du keinen Schalter hast. Das Gute ist, wir haben jetzt keine Lags mehr. Und das andere Gute ist, was auf, auf normal aufs Gameplay bezogen ist. Also, you know what I mean. Die Gegner haben eigentlich kein Nazisgerät. Ich weiß jetzt nicht, wie er mich gesehen hat. Wahrscheinlich mit einer Taschenlampe oder so. Aber, ja. Ich glaube, er ist oben. Der ist oben. Ja. Da. Pistole. Nice. Nice, weil dann? Oder, hast du? Oh, okay. Schön, schön. Ja, äh, jetzt. Da ist, nee, ist noch ein zweiter. da ist <lacht> noch ein zweiter. Nice. Das ist halt mega realistisch mit den Nachtsichtgeräten eigentlich. Ich glaube, die haben sich auch mit so Spezialeinherzungen. Ja, Mann. <lacht> oh, lol. Raketen einfach! Ich ja, wo. hat er auch geschrien. Oh, lol. Oh mein Gott. Ich hatte übel den Brainlag. Der saß da die ganze Zeit und ich habe ihn nicht okay. gesehen. Äh wir haben Rauch und nicht gerade zu wenig. Ja. Raketenwerfer? Ja, was wollt ihr denn noch alles auffahren? Mann! Ich sehe nicht, dass überall Rauch! Wir haben Delta ja. verloren, ich stand 11, 2, 3. Meine schlimmste KD der Welt. Ich bin trotzdem Vierter! 17, Was ist dieses Game? 18. Du bist Erster! Der eine hat halt elf Kills mehr, aber... ja. Fahrzeug! Oh, das, Buch, das Fahrzeug auszuschalten, ich opfere also eigentlich nicht, aber so heil. ID. Das ja, war Arschloch, so close. Aber genau wegen dieser Voice Chat Funktion will ich mal einen Custom Server haben. Dass wir beide so auf so eine, so eine richtige Spec Ops Mission gehen. Wir beide gegen den Rest. Aber dann ohne hey. Discord. Sondern nur richtig hardcore mit, mit dem Voice Chat. Da sind zwei Gegner, ne? Ja, da ist noch einer. Oh, da kommt auch noch einer. Digga, ich leg dich grad nicht mal laufen. Das hab ich gesehen, du bist einfach rumgelaufen. Das ist grad ganz weird. Hast gehipt, feiert du auf den passiert. Gegner. Hab's verloren. Ein paar Gegner. Flash. I flashed myself. Ich wurde geflasht. Ich wurde auch geflasht. Ich Yo. sehe nichts. Ich wurde übel krass geflasht. Mir. Man, das hat... ja, oh das mein nicht. Gott, ich bin schon wieder geflasht. Ich sehe nichts. Oben. Oh, ich, oh. ich stand da 5 Minuten auf dieser Kacktreppe. Ich wurde nicht getötet. Und dann bin ich wieder da. Äh, Feindkontakt, linke Seite. Äh, down, I guess? Ich, du bist so auf der übelsten Mission, so nachts. Hast du einen Gegner? Den gerade Down, I guess. Also ich weiß es nicht, ob ich den getroffen habe, aber ich denke mal. Lass uns weitergehen. Wenn er aufsteht, haben wir ein Problem, aber das ist mir ja egal. Ich bin gerade, also ich bin, also ja. Was? <lacht> äh, ich bin auf dem Dach. Da noch... What? Wie schnell ging das denn okay, leer? Das ich hab daran, keinen. Ich nur noch so ein äh, rechte Seite immer noch. Ich hab nur noch die Piste. Oh Oh Gott. What the fire? Ne, da sind zu so viele. Ich hatte keine Munition in der MP und musste nachfahren. Das war's mit dem heutigen Video, ich hoffe es hat euch gefallen, falls ja, lasst es mich, oder uns besser gesagt, mit einem Like wissen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da, um überhaupt nichts mehr zu verpassen, schaut in die Videobeschreibung, joint den Discord-Server, guckt auf Twitter und Instagram vorbei und wir sehen uns dann nächste Woche zu einem neuen Video, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich mache, vielleicht wieder mal COD, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt und wir sehen uns dann, ciao, ciao. you <thud>